Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ohne große Umschweife möchte ich Ihnen das Tool heute vorstellen, mit dem ich ähm, Live-Untertitel für meine Lehrveranstaltungen in Zukunft realisieren möchte. Für den Tipp tanke ich an dieser Stelle ganz herzlich Gudrun Kellermann, die das Tool beiläufig erwähnte in einem Tweet. Ähm, warum sollte man seine Videos live untertiteln? Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung sind sonst nicht in der Lage, ihren Videoinhalten zu folgen. Das ist zum Beispiel auf einem Videoportal wie YouTube ähm, nicht sehr wahrscheinlich, denn dort wird automatisch zu ihren öffentlichen Videos ein Untertitel unterlegt. Allerdings ist das nicht die einzige Videoplattform und in der Hochschullehre setzen wir im Moment verstärkt auf den Videocampus Sachsen und dort fehlt ein solches Tool und Sie müssten den Untertitel dort sehr mühevoll von Hand nach und nach ergänzen. Deswegen ist WebCaptioner hier zum Beispiel eine probate Möglichkeit, um Live-Untertitel unter Ihre Videoinhalte zu platzieren, so wie ich das hier gerade tue. Eingeblendet habe ich Ihnen bereits die Oberfläche, dass die Website des Web Captioners erarbeitet mit der Web-API von Google zur Spracherkennung. Das erkennen Sie unter anderem daran, dass diese Web-API das Gesagte live ähm, und für Sie nachvollziehbar korrigiert und Sie haben sogar die Möglichkeit, Komma Interpunktionszeichen mit anzusagen. Punkt. Möglicherweise würde das die Zeichensetzung auch derer, die Sie direkt adressieren, verbessern. Komma. Allerdings ist dann natürlich das, was Sie sagen, längst nicht so flüssig, Komma, wie man es gewohnt ist. Punkt. Deshalb würde ich jetzt ab sofort auch unterlassen, Komma, Interpunktionszeichen anzusagen. Punkt. Allerdings sehen Sie auch dann, dass das Ergebnis der Transkription sehr sehr viel besser ist. Die Web-API von Google ist im Moment auf Chrome beschränkt. Sie können diese nicht mit anderen Browsern ansteuern, also auch nicht mit Chromium-basierten Browsern wie Edge. Die Nutzung allerdings ist selbsterklärend und ich würde, um jetzt den Untertitel dadurch nicht zu gefährden, davon absehen, Ihnen die einzelnen Merkmale dieser Live-Transkription vorzustellen, aber... Sie sehen, probieren Sie es selber aus. Sie haben unterschiedlichste Einstellmöglichkeiten von Kontrastmarkierungen, ähm, äh, Kontrasthervorhebungen bis hin zur Wahl von Versalien für die Untertitelung. Davon nehme ich allerdings Abstand, denn ähm, das Feedback, äh, das man dazu bekommt, ist, man fühlt sich die ganze Zeit angeschrien. Tatsächlich wird der Einsatz von Versalien im äh, Netz oder in den ähm, Aktionsnetzwerken, also das heißt vor allen Dingen Chattingdienste, Messenger und so weiter und so fort und damit auch den sozialen Netzwerken und also Blogs und Mikroblogs verstanden als Schreien. Deswegen wäre davon Abstand zu nehmen. Allerdings testen Sie es je mit Ihrem Publikum aus, welche Form ähm, da die adäquate ist und ich würde einfach in der Beschreibung dieses Videos auf den Channel verlinken. Und das Video natürlich in die Toolreihe ähm, auf meinem YouTube-Kanal setzen und gleichsam es auch beim Video Campus Sachsen posten, um auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Wenn Sie an barrierefreie Kommunikation interessiert sind, Ihre Videoinhalte Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung besser zugänglich machen wollen und vor allen Dingen, um es nochmal zusammenzufassen, auf einem Portal Ihr Video hosten, das über keine Untertitelung äh, verfügt, dann sollten Sie dem Webcaptioner eine Chance geben. Und danken Sie mit mir nochmal, Gudrun Kellermann, für diesen absolut großartigen Tipp. Für heute soll es das von mir gewesen sein. Ich bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch und viel Spaß beim Ausprobieren.